Oh nein, machen die einen Rap-Battle. Es ist Rap am Mittwoch. Da kommt Atzenkalle. Unser Rap-Battle heute wirst verlieren. Yo, yo, wir siegen, du endest auf allen Vieren. Tack, tack, tack, Atzenkalle in the house, yo. Ah, ah, spitzi on für meinen Rap-Arena-Leiterin. Ich stehe an der Spitze, ich bin der King. Oh, oh. Ing auf Ing. Ah. Boom. z-tack, Boom. tschack. Arena-Leiterin, die an der Spitze, bin der King. Chats. Moin. Das kommende Lied musste ich am Anfang ein bisschen verfremden. Die ersten zehn Sekunden. Alles, was danach kommt, ist egal. Aber YouTube sagte, die ersten zehn Sekunden... Oh Gott. Die MP3 zum Downloaden. Da sind die ersten zehn Sekunden normal drin. Viel Spaß. Bright sunshine in golden afternoon is what I see from my window at noon, where tender smiles of the lovely clouds all clear my life's pain and doubt. Shout, shout, let it all out, clear all my life of pain and doubt, come on, I'm talking to you. <laughs> Dieser Bus keine Klimaanlage? Alter, die einen sagen zu kalt, die anderen sagen zu heiß. Man kann Nudeln machen warm, man kann Nudeln machen kalt. Ich bin der Busfahrer, dem die Leute vertrauen. Doch nachher muss ich mal wieder nach Spandau.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 Ich bin der Busfahrer, den die Leute vertrauen, doch nachher muss ich mal wieder nach Hause ich bin der Busfahrer, die die Leute vertrauen doch nachher muss ich mal wieder nach Bandau. ich bin der Busfahrer